Ich grüße euch, es ist mal wieder Retro Panda Zeit und wie ihr wisst, heute ist mal wieder ein richtig schlechter Titel dran. Diesmal für Super Nintendo, ihr seht es selber gerade: Last Action Hero. Nach einem Film mit Arnold Schwarzenegger, den habe ich sogar mal gesehen, wie eigentlich alle frühen Arnold Schwarzenegger-Filme, weil die haben wir ja, glaube ich, alle gesehen damals, oder? Den fand ich eigentlich gar nicht so schlecht, der war zwar nichts Besonderes, aber vom Stil her fand ich den gar nicht mal so verkehrt und anscheinend muss es natürlich kindgerecht als Super Nintendo Spiel veröffentlicht werden. Ähm, naja, schauen wir auf jeden Fall mal rein. Ich erwarte mir auf jeden Fall Action. Ich habe auf jeden Fall äh, schon gesehen, die Bewertungen sind nicht gerade sehr positiv, was das Spiel angeht. Also schauen wir mal. So, genau. Das ist ja äh, der Junge, der dann äh, diesen Film schaut und wo der, wo der Actionheld im Film dann quasi in seine richtige Welt reinkommt. Irgendwie sowas war das, glaube ich. Erinnere ich mich dunkel. Aber schauen wir mal. Äh Soll das Arnold Schwarzenegger sein, der am Titel irgendwie groß ist? Soll das hier Arnold Schwarzenegger sein? Nein, oder? Okay, mal gucken. Also er kann springen, schlagen, langsam treten und einen Breakdance-Move machen? Kann man eigentlich kombinieren? Nee. Also wenn ich springe, kann ich nur springen. Ich kann währenddessen nicht treten. Das ist schon mal von solchen Beat'em-Ups ist das immer sehr kacke, wenn man nur springen kann. Okay. Boah, Alter. Zack, so aufs Maul. Hm. Na komm her, komm her. Hier wir alle Waffen. Boah, ist das spannend. Die halten aber ganz schön viel aus. Boah, der Zelle! Ey, ey. Das ist ja eine viel größere Reichweite als ich. <lacht> Ey! Ey! Hallo? Okay, toll. Also, wie es aussieht, ist das Kampfsystem drauf ausgelegt. Der, der zuerst zuschlägt. Der hat quasi gewonnen. Oh, minimal ein Zehntel Leben habe ich wieder bekommen. Also, es scheint so zu sein, wer zuerst zuschlägt, der hat den Kampf gewonnen. Weil den anderen dann einfach quasi in so eine Art Dunlock oder wie man das auch nennen will, reintun will. Und nicht, weil man, man ist zwar ja kurz nach dem Schlag unverwundbar, aber die Zeit reicht nicht. Wie man sieht, ne? Wer zuerst schlägt, der hat im Prinzip den Kampf gewonnen. Freue mich natürlich, denn wird das richtig scheiße, wenn nachher bestimmt irgendwie zwei Gegner kommen. Also der Tritt hat zwar eine etwas größere Reichweite, aber ihr seht selber, damit ist man zu langsam. Also wenn man bedenkt, dass man bei Turtles dann irgendwie wild rumspringen kann, Sprungtritte irgendwie aussehen kann und ja, Sprungtritt ist das hier das Einzige, was auch sehr langsam und sehr schwerfällig ist. Ne? Mal gucken. <lacht> Von der Reichweite echt nicht gut. Also hier so ein, so ein Power-Sprung-Tritt oder so fehlt hier echt. Also an so Kampfoptionen hat man hier echt nur Mist. Dadurch wirken die Kämpfer halt sehr schwerfällig. Oh, und wer zuerst schlägt, der hat gewonnen. Okay, hier anscheinend die Hitboxen scheinen auch nicht so komplett zu stimmen, wenn man so einigermaßen drin steht. So, Dann muss man muss einfach versuchen zuerst zu schlagen. Und die Musik, die geht mir jetzt schon auf den Keks. Also grundsätzlich ist die Musik ja nicht ganz schlimm. Aber sie loopt sich, also wiederholt sich sehr schnell. Das ist nie ein gutes Zeichen. Ja, von der Grafik her ist okay, würde ich sagen. Hätte auch besser sein können. Aber ich glaube, es ist ein relativ früh erschienenes Spiel. Ich glaube, 92, 93 in dem Dreh. Ja gut, aber wenn man das also mit so Perlen wie Turtles in Time vergleicht. Das liegen ja Welten drunter. Mir sagt vor allen Dingen das, dass man beim Springen nicht schlagen oder treten kann. Das stört mich hier wirklich gerade extremst. Ja, gucken wir mal. Was sind wir von Standbildschirm zu... Immer dieselben. Ach, jetzt haben wir zwei. Das wird interessant. Ah, kann ich aber auch gleichzeitig einen Schach halten. Boah. Ich da drücken Knopf. Oh, jetzt muss ich kurz mal auf die andere Seite. Bevor ich hier einen Schlag kassiere. Hey, das. Ja. Jetzt bin ich am Arsch. Ey, dieses Spr diese Springen, das ist so schwerfällig. Na los! Hallo! Vor allem, weil die Gegner alle eine wesentlich größere Reichweite haben als man selber. Die mit Messer gehen auch ja von der Reichweite her, aber ich habe den doch geschlagen. Ich hab den doch geschlagen. Wie kann man in einem Brawler das Kampfsystem sowas von kaputt machen? Hm? Wie schafft man das? Und warum? weiß ja nicht. Entweder ist der Kampf zu einfach oder zu schwer. Ja, zack. Ich habe mal zwischendurch gekontert. Gut. Ich habe den doch geschlagen. Also die, die, die Clipping-Mechanik oder wie man das bezeichnen will, die ist echt nicht gut. Und wie gesagt, dass das Arnold Schwarzenegger sein soll. Ich habe den Film jetzt zwar schon seit längerer Zeit nicht mehr gesehen, aber auch da sah der nicht. Sah er nicht so aus. Glaube ich nicht. Ah. Dieses Springen ist irgendwie... Okay, also... Schlagen, springen, schlagen, springen. Damit kann man es theoretisch auch schaffen. Muss man natürlich nicht. So, Messer, Jockel, Jodi, keine Ahnung. Nenn ich jetzt einfach mal so. Mann, ey, da wird man bekloppt bei. So, jetzt die beiden. Ja. Spannendes Gameplay, würde ich sagen. Extrem spannend. Jetzt den anderen hier. So, so, so. ist ist der tritt vollkommen vollkommen bescheuert weil er halt so lange zum zum ausführen braucht und so viel größer ist die reichweite jetzt auch nicht Okay, ein versuch noch, das macht echt keinen spaß Also sobald zwei gegner von zwei verschiedenen seiten ankommen hat man einfach verloren weil man kann halt nicht so gut durch, durch die Lüfte springen, kontern. Also, Konterwurf habe ich jetzt ja gar nicht gesehen, ne? Ja. Ich habe den doch getroffen. Man muss echt so sein, dass äh, der Gegner am besten so an der maximalen Reichweite der Faust ist, ne? Wahrscheinlich, weil sonst was die Hitboxen nicht irgendwie zählen oder irgendwie sowas, kann ich mir vorstellen. Ha! Faul programmiert würde ich sagen. Immerhin rockt die Musik so ein bisschen, ne? Das passt ja zu der Thematik. Immerhin. Also ganz verkehrt sind wir da nicht. Du, du, du, du, du, du, du. Das wird mich heute Abend verfolgen, glaube ich, im Schlaf. Ja. So, so. Also, anscheinend ist es eine valide Strategie, den einfach in, quasi in den Rücken zu springen und von da aus zu schlagen. Oh. Ich habe die Musik falsch interpretiert. Also, als Tanzsimulator ist das Spiel super. Also, übrigens, ist ist ein da wesentlich spiele, wo ich jetzt bemängle, dass nach oben drücken nicht springen ist. Das ist ja nicht umsonst in dem Genre ja Standard, ne? Boah, scheiße. Ja, Ja, wie gesagt, scheiß Hitbox. Sonst hätte ich euch erwischt, ey. So, jetzt hier am Maul halten. Ich frag mich ja, es gibt ja mittlerweile gibt es ja ein Bud Spencer vögel spiel ne, auf dem PC. Äh, Bean, irgendwas mit Beans heißt das, glaube ich. Warum gab es das damals eigentlich nicht? Das wäre irgendwie der heiße Scheiß gewesen. Das hätte auch sogar nur mittelmäßig sein müssen. Und ich hätte ich es als Kind echt toll gefunden. Hm. Aber ganz ehrlich, ich habe keinen Bock mehr. Also es ist ein Brawler, was im Prinzip eine gute Idee ist, nicht ein Plattformer oder ähnliches. Problem, das Kampfsystem ist Mist. Beim Springen nicht schlagen oder treten zu können, ist Mist. Springen nicht auf oben zu haben, wie gesagt, in dem Genre ist das Mist. Und die Kämpfe, ihr habt es gesehen, es ist schwerfällig, die Gegner haben eine größere Reichweite und ihr könnt nicht blocken, gar nichts. Diese Unverwundbarkeit nach einem Treffer, die ist viel zu kurz, die Zeit, aber immerhin ist sie da, manche Spieler haben die gar nicht. Ah, nee. Finger weg, Leute. Eine sehr lieblose Lizenzversoftung. Finger weg. <lacht> Danke, dass ihr reingeschaltet habt. Macht's gut. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.